Hallo und herzlich willkommen bei der Reit- und Wanderkarte. Heute möchte ich mein Versprechen einlösen und euch ganz praktisch zeigen, wie man nach einer aufgezeichneten Tour alle interessanten Punkte bei OpenStreetMap eintragen kann. Dafür nehmen wir eine Tour, die ich vor geraumer Zeit tatsächlich abgeritten bin. Wenn ihr vorhabt, eine Tour später bei OpenStreetMap einzutragen, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich Notizen zu machen. Ihr werdet feststellen, dass es unterwegs sehr viel zu entdecken gibt und das kann man sich normalerweise beim besten Willen nicht merken. 50 bis 80 Notizen pro Tag sind bei mir völlig normal. Die einfachste Methode für Notizen ist natürlich ganz klassisch Papier und Bleistift. Das bietet sich aber eher an, wenn man zu Fuß unterwegs ist und jederzeit stehen bleiben kann. Schneller gehen Notizen unterwegs mit einem kleinen Diktiergerät viele leute machen einfach ein foto von dem was sie sich merken wollen handys und auch viele fotos haben ein eingebautes gps und merken sich auch gleich die position und uhrzeit ich selber setze mir gerne einen wegpunkt im gps gerät und habe mir einen code zugelegt mit dem ich die üblichen beobachtungen mit sehr wenig buchstaben aufschreiben kann letztendlich müsst ihr selbst herausfinden welche methode euch am besten taugt wie ein guter fernsehkoch habe ich schon mal etwas vorbereitet und den aufgezeichneten track von groben fehlern befreit dafür habe ich den track guru verwendet es geht natürlich auch jedes andere programm für track auswertungen außerdem habe ich den buchstabencode meiner notizen in allgemein verständlichen text übersetzt wir werden also an interessanten stellen neben dem track auch entsprechende wegpunkte finden für die einträge verwenden wir wieder den eingebauten editor der reit und wanderkarte Falls euch das noch kein Begriff ist, findet ihr die Grundzüge in Video Nummer 8. Fangen wir an. Als erstes summen wir wieder möglichst nahe an den Startpunkt unserer Tour heran, damit der Editor schnell öffnet. Als nächstes laden wir unseren aufgezeichneten Track hoch. Die Funktion dafür findet sich unter Kartenwerkzeuge, Track hochladen. In dem Dialog müsst ihr zuerst mit durchsuchen einen track auswählen es öffnet sich der normale file selektor dialog der ist jetzt hier leider abgeschnitten und ihr seht der name des tracks erscheint danach könnt ihr mit hochladen den track zur verfügung stellen und gleichzeitig den editor starten die tracks die ihr hier hochladet sind nur für euch sichtbar und werden nach 5 stunden automatisch wieder gelöscht der track erscheint in der karte als Cyanfarbene linie und zwar hinter den eingezeichneten wegen dann suchen wir ihn mal ihr könnt erkennen dass hier ähm, auf dem weg nach süden der track zweimal auftaucht das ist der rückweg dem interessiert uns jetzt nicht und das ist der weg den wir auf der tour benutzt haben ich folge dem track jetzt und suche nach notizen oder nach abweichungen von den eingezeichneten wegen wo es etwas zu verbessern gibt hier haben wir die erste notiz gefunden ihr seht einen aufgezeichneten wegpunkt weg links das heißt hier ist im vorbeigehen ein weg aufgefallen der nach links in den wald führt außerdem kann man erkennen dass der weg nicht wirklich zum luftbild passt das heißt wir korrigieren jetzt erst einmal den weg am waldrand passen ihn an unseren track an indem wir die Punkte einzeln anklicken und ziehen. So, und jetzt müssen wir noch die Abzweigung einzeichnen und wollen es an diesen Punkt anschließen. Dafür wählen wir einfach Linie, klicken den Punkt an, sodass die Wege miteinander verbunden sind und ziehen ihn in den Wald. Nachdem wir nicht wissen, wie weit der Weg geht, zeichnen wir nur einen kurzen Stummel an. Mit Escape beenden wir die Aufzeichnung. Der Weg ist jetzt ausgewählt und wir müssen den Typ noch einstellen. Das ist ein Feldwaldweg. Und zwar ein unbefestigter Weg. Wenn ich mir nichts anderes notiert habe, dann war der abzweigende Weg vom gleichen Typ wie der Hauptweg. Jetzt geht's weiter und ich suche nach der nächsten interessanten Stelle. Damit es für euch nicht zu so langweilig ist, überspringe ich jetzt mal ein bisschen Kartenschieben. Die nächste Notiz hier sagt Waldweg Grade 4. Das heißt, die Beschaffenheit stimmt nicht mehr, der Weg ist weicher geworden ab dieser Stelle. Um das zu taggen, müssen wir ihn erstmal aufteilen. Dafür markieren wir den Punkt, wählen aus dem Rechtsklickmenü die Schere und erhalten dann zwei Wege. Dann markieren wir die Hälfte, die wir ändern wollen und gehen rüber ins Menü und wählen statt Feldweg Wiesenweg aus. Denkt daran, dass ihr ganz unten im Editor unter den benutzerfreundlichen Beschreibungen auch die Tags, so wie sie in den Daten von OpenStreetMap dann stehen, sehen könnt. In diesem Fall Highway HighwayTrack, Grade 4. Und weiter geht's. Hier ist eine Notiz, dass rechts ein Weg mit Grade 5 abzweigt. Also ziehe ich mir den nächstgelegenen Punkt dahin, wo der Wegpunkt vom GPS sitzt, schließe wieder eine Linie an, beende die Bearbeitung mit der Taste Escape und markiere ihn als unbefestigten Feldweg. Außerdem korrigiere ich noch den Verlauf des Weges, der hier definitiv nicht im Wald verläuft. Und auf zur nächsten Notiz. Hier sagt die Notiz, dass der Weg sich auf Grade 4 geändert hat. Also ein Wiesenweg. Ich zoome mal kurz ran, ob das Luftbild das auch bestätigt. Ja, das sieht durchaus aus, als ob es hier in einen Wiesenweg übergeht. Also muss der Weg wieder am Kreuzungspunkt aufgetrennt werden. Mit der Schere aus dem Rechtsklickmenü. Und die rechte hälfte des weges wird markiert und entsprechend als wiesenweg gekennzeichnet und schon kann es weitergehen hier wird der weg schmaler ihr könnt euch schon denken als erstes muss der weg wieder aufgetrennt werden dafür ziehe ich das kleine dreieck und erzeuge einen neuen punkt und zwar da wo die notiz sitzt getrennt wird wieder mit der schere ein schmalerer Weg ist kein Feldweg mehr, deswegen muss ich die Klassifizierung ändern. Dafür klickt man links oben auf den kleinen Pfeil hinter Objekt bearbeiten und kann sich dann einen neuen Typ auswählen. In diesem Fall ein einfacher, einspuriger Weg. Außerdem lösche ich unten in den Rohdaten noch die Klassifizierung Track Type, weil die nur für Feldwege Sinn macht. Damit geht es weiter zur nächsten Stelle. Hier ist der Weg in Wirklichkeit geteert. Also wieder markieren und den Wegetyp wie gewohnt anpassen. Außerdem passt der Verlauf des eingezeichneten Weges weder zum Luftbild noch zu meinem Track. Also korrigiere ich ihn, verschiebe den Punkt auf den Track und füge noch zwei weitere Punkte ein, damit die Kurve etwas runder wird. Hier in der Ortschaft habe ich einen Brunnen entdeckt und möchte den jetzt einzeichnen. Dafür sehe ich mir die Stelle erstmal näher an, wo der Brunnen genau sitzt und füge dort einen neuen Punkt ein. Danach werden mir die möglichen Eigenschaften von Punkten angezeigt. Ich wähle Springbrunnen, das steht stellvertretend für alle Arten von Brunnen. Außerdem markiere ich ihn als Tränke weil er für Tiere zugänglich ist. Hier sind wir auf einen Feldweg gestoßen, der noch keinen Wegetyp eingetragen hat. Deswegen ist er weiß mit einem roten Rand. Die Notiz sagt, dass es ein Schotterweg ist. Also wähle ich entsprechend den Wegetyp Sandschotterweg. Hier weicht unser aufgezeichneter Dreck deutlich von den bereits vorhandenen Kartendaten ab. In so einem Fall stellt sich immer die Frage, ob das GPS einen schlechten Empfang hatte oder ob die eingetragenen Daten ungenau waren. Nachdem der Track bis jetzt alle vorhandenen Wege genau getroffen hat, glaube ich an ihn und passe die Kartendaten entsprechend an. Außerdem habe ich noch den fehlenden Wegetyp ergänzt. Nachdem ich mir keine Änderung notiert habe, ist es weiterhin ein Schotterweg. Auch hier weicht der Track ganz enorm von der Karte ab. Da ich mir diesmal nicht sicher bin, vergleiche ich meinen Track mit einer offiziellen Karte, um herauszufinden, wie gut er an dieser Stelle ist. Dafür öffne ich in einem weiteren Tab die Wanderreitkarte und lade die Route in den Routeneditor. Hier ist sie noch vom letzten Mal eingetragen. Dann zoome ich an die Stelle, wo ich mich gerade befinde. Das ist hier südwestlich von Henneberg. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dem Knopf Luftbild die Karte des Landesvermessungsamts einzusehen. Denkt daran, man darf für OSM niemals von anderen Karten abmalen, aber seinen eigenen Track mit einer Karte zu vergleichen und danach mit dem eigenen Track weiterzuarbeiten, das ist in Ordnung. Ich schalte um auf die Karte und ich sehe, dass der Weg, der hier eingezeichnet ist, die Kreisgrenze nicht überschreitet und dann rüber zum Geierstein geht. Mit dieser Information gehe ich zurück in den Editor und fange an, den Weg anzupassen auf meinen Track. Hier habe ich offensichtlich einen völlig neuen Weg benutzt, deswegen zeichne ich den zunächst ein. Nach meiner Notiz ist es zunächst ein Waldweg, der dann hier abbiegt. Also zeichne ich den zuerst ein und beende mit Escape. Es handelt sich nach der Notiz um einen unbefestigten Weg. Und ab der Notiz geht es dann als Fußweg oder als Trampelpfad weiter. Diesen Weg zeichne ich jetzt ein. Anschließen an den Weg, ganz wichtig, beenden mit Escape und den Typ Weg eintragen. Hier kommen die Wege wieder zusammen. Im weiteren Verlauf passe ich den eingezeichneten Weg an meinen aktuellen Track an. Solche einfachen Änderungen habt ihr jetzt schon öfters gesehen, deswegen werde ich sie ab jetzt überspringen und euch nur noch besonders interessante Stellen zeigen. Hier haben wir eine bank für eine pause genutzt um die bank einzuzeichnen setze ich zunächst einen punkt und jetzt habe ich das problem dass ich keine bänke vorgegeben bekomme also gehe ich ins suchfeld und gebe den suchbegriff ein den ich einzeichnen will und nach ein paar finanzinstituten findet sich auch die gewünschte sitzbank solche wilden Zickzackmuster sind ganz typisch, wenn man mit eingeschaltetem GPS bewegungslos herumsteht. Tja, hier haben wir uns verritten und unsere Abzweigung verpasst. Ich zeichne den Weg am Waldrand, den wir für den richtigen Weg gehalten haben, ein, aber nur so weit, wie er tatsächlich vorhanden war. Nachdem dieser Weg dort definitiv endet, zeichne ich das Ende auch noch als Sackgasse ein, damit deutlich wird, dass man hier wirklich nicht weiterkommt. Dafür habe ich den Endpunkt markiert und den entsprechenden Hindernistyp gewählt. Den Rest unseres Irrweges, wo wir unseren Pfad vorsichtig am Feldrand suchen mussten, zeichne ich natürlich nicht ein. Hier sind wir gleich auf mehrere Wege gestoßen, die auf der Karte noch fehlen nach den notizen führt von der straße links ein feldweg nach rechts oben und dort auch wieder weiter wir sind auf den feldweg eingebogen und danach oben wieder abgebogen das heißt ich zeichne jetzt zunächst diesen feldweg ein er beginnt bei der straße führt hier in der kurve und geradeaus weiter in den wald ich muss aufpassen dass ich nicht versehentlich die kreisgrenze mit an den weg anschließe als nächstes zeichne ich die wege ein die wir geritten sind von diesem weg hinauf zu dem anderen feldweg und wieder sicherstellen dass die wege auch miteinander verbunden sind weiter geht es mit diesem waldweg nach norden wir haben uns hier unseren weg zickzack über verschiedene wege durch den wald gesucht und wie man sieht hier im weiteren verlauf auch einmal eine falsche abzweigung genommen der weg hat eine kurve nach rechts gemacht deswegen haben wir uns entschlossen ihm nicht weiter zu folgen aber so weit wie wir ihn gegangen sind kann man ihn natürlich einzeichnen Wir haben uns dann entschieden, ihm lieber in der anderen Richtung zu folgen. Dann wieder die nächste Abzweigung nach Norden genommen. Auch dieser Weg hat sich um den Hügel herumgekurft und ging dann in die falsche Richtung weiter. Deswegen sind wir ihm nicht weiter gefolgt. Allerdings sind wir auf einen Trampelpfad gestoßen, der von einem Kletterfelsen hinunter zur Straße führt. Auf diesem Weg sind wir dann schließlich auch weitergekommen. Weil dieser Weg sehr steil und schwierig zu begehen war, trage ich zusätzlich noch den Schwierigkeitsgrad ein. Zuerst für Fußgänger, T2, das leichteste Bergwandern, und dann noch für Reiter, schwierig. Dadurch wird dieser Weg in der Karte entsprechend markiert und auch die Reiternavigation wird ihn nur für trittsichere Pferde verwenden. Der Weg blieb weiterhin spannend. Nach ein paar Metern auf der Straße stellten wir fest, dass der nächste Weg von einer Kette versperrt war. Um ein solches Hindernis einzuzeichnen, brauchen wir erstmal einen Punkt auf dem Weg. Hier lege ich einen neuen an. Dann wähle ich den Punkt aus und sehe schon eine Liste von verschiedenen Hindernissen. Ich wähle die Kette. Schon fast wieder zu Hause wollten wir hier einen wunderschönen, einladenden Wiesenweg erkunden. Aber leider hat sich herausgestellt, dass er nirgendwo hinführt und wir lediglich eine schöne Tour einmal um den Acker gewonnen haben. Trotzdem zeichne ich diesen Weg ein, damit der nächste, der ihn interessant findet, weiß, wie weit er kommen wird. An dieser Stelle wollten wir einem bekannten Weg am Waldrand folgen, mussten aber feststellen, dass es ihn nicht mehr gibt, sondern dass er untergepflügt und in einen Acker verwandelt wurde. Deswegen markiere ich das Ende des Weges am einen Ende als Sackgasse und ergänze den noch fehlenden Zufahrtsweg zu diesem Acker, aber markiere ihn ebenfalls als Sackgasse. Auch an dieser Stelle befindet sich eine Kette. Ich überprüfe, ob sie richtig eingestellt ist, dass sie für Fußgänger und Pferde umgangen werden kann. Hier steht in beiden Fällen bereits Ja, also ist alles in Ordnung. Wir sind am Ziel. Jetzt müssen wir die ganzen eingetragenen Daten noch speichern. Ihr seht, wir haben 51 Änderungen gemacht. Jetzt fehlt nur noch der Klick auf Speichern. Wir brauchen noch einen Kommentar, was wir verändert haben. Ich trage ein, neue Feldwege und Korrekturen. Danach füge ich noch als Quelle Survey hinzu. Das bedeutet, dass wir das alles vor Ort ausgekundschaftet haben. Und schließlich und endlich schickt der Knopf Hochladen alle unsere Änderungen in die Datenbank von OpenStreetMap. So sieht das also aus, wenn man die ganzen Erkenntnisse einer Tagestour einträgt. Und ihr werdet sehen, mit ein wenig Übung geht es noch deutlich schneller von der Hand, als hier in diesem Video gezeigt. Damit verabschiede ich mich für heute und wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß auf euren eigenen Touren. Und wie immer, falls euch noch Fragen plagen, stellt sie hier in den Kommentaren oder im Forum. Und wenn euch das Video etwas gebracht hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.